Willkommen, Leute, zu einer neuen Folge von Big Reacts Powered by Omen. Heute sind wir, äh, ja, ist mein schöner Gast äh, Aslan wieder an meiner Seite, mein äh, tour x partner Und äh, wir schauen uns heute das Spiel ähm, Big gegen Tenster an. Hat wahrscheinlich nicht so viel ähm, ja, Aufsehen ähm, erregt, aber es war ein sehr wichtiges Spiel für uns. Das erste Spiel im Lower Bracket. Aber Komm, ich hab ist ein ist. HP, hab irgendwie einen gelackt. Ich, ich ein, Gebe ein Gesicht, ich Gesicht. Ich hab noch ein Gesicht gegeben, <lacht> Hast gesehen. Aber 20 HP. Und jetzt hatten wir halt, jetzt sind die Flanks sehr gut. Nico crumbled hier ein bisschen. Und hier spielen wir sozusagen den doppelten Lurk. Und jetzt das erste wichtige Klatsch an dem Tag hat Kasper sehr gut geklatscht. Und hier sehen wir, die erste Runde geht an uns. Achso, ich glaube, das ist das One und on Two am Ende von uns beiden. Ja, du gibst keinen Fuck. Das ist der absolut wichtigste Kill. Und Nico wieder mit dem Flank. Das ist keine gute Pose, ja. Folge mit dem Kill. Boah, du bist du dreist, Alter. Geil. Wir wussten, dass er am Spot. Ich war leider low. Ich hatte Angst, dass ich jetzt geschockt ich werde, eigentlich. Du mir Gesicht. Wir wussten, dass er jetzt low ist. Und du findest ihn ab, Alter. Starke Runde, Aslan. Sehr gut. Du hast ein sehr gutes Turnier gespielt. Guck mal, wie unluckt, ich werde blind von meinem Mate. Mm. Das ist das Casper 1 gegen 2 glaube ich. ich glaub, ja. Boah, wichtig. Ich sage jetzt erst links und rechts. Casper hat wirklich in diesem Spiel sehr, sehr gut gezeigt, was sein Klatschpotenzial ist. Und der macht einen Fehler. Und dann ist es nur noch Phantom Gesicht. Sehr gut, sehr, sehr gut. Zwei wichtige Klatsches schon. Und die Race überlegt sich so: Verdammt, gehe ich jetzt da raus oder nicht? Wir warten jetzt ein bisschen Utility ab. Oh, okay. Interessanter Shot, der hat das, das hat schon er hat das. Der Twist sehr gut gespielt. Nice. Low, okay. Wir haben sehr, sehr gut geklatscht. Mm. Nice. Boah. Boah. Right now. It's still on the table Was machen wir mit denen? Genau, jetzt haben wir so gespürt, ey, da ist nicht C, wir greifen C an e. Da waren wir eigentlich so in den Prax sehr gut. Mhm. Ah, da habe ich später schlecht gelegt. Ich erinnere mich, weil ich so greedy bin. Weil das der beste Plant ist eigentlich. Das war ein anderes Spiel, oder? oder kann sein. Da, wo du gestorben bist. So, jetzt kommt die... Wir haben halt noch eine Drohne. Und jetzt wollen sie uns rushen. Diesen Kill machen sie leider. Boah, ich habe so viele getroffen, aber irgendwie sind sie nicht gekippt, Mann. Aber jetzt kommt wieder Kasper. Das war einfach sein Spiel so in den wichtigen Szenen. Ja. 1, 2, 3. Bitko Rufekte. sagen Low Nicht Hälfte. Aber Nico geht einfach rum. Gibt's im Jetzt habe ich eine sehr schwierige Szene. Nein, also das war nicht die, die Szene, das war ein anderes Spiel anscheinend. Aber doch, das war auch ein 1 gegen 3 jetzt. Ich du perfekt, dass du da oh, nicht Spiel gut ja, die machen irgendwie so ein... kein so gutes Teamplay und jetzt der gehts streckt dann, letzten sind von mir und easy erste Map. Ach so, hey, der macht fast zwei Kills. Ein, jetzt ist er so blind, das wird angesagt der Typ ist schon raus. Und jetzt beide raus, aber du bist einfach schon da. Niemand weiß wie. Ich glaube, das ist ein bisschen. Okay, äh, wie nennt man das? Perfekte Molly, aber den habe ich gecheatet. Ja. Ich, ich denke, das ist auch ein bisschen Pressure von denen, dass äh, Paul wieder keine gute Ulti macht. Mhm. Ich denke, das ist oft bei vielen Races so, Leute, die äh, vielleicht manchmal nicht so den perfekten, äh, das perfekte Game haben. Da machen die halt so etwas whiffende Ultis. Ja. Nicht so whiff, sondern so auf Prediction. Ja, so ja. Hauptsache, ich sterbe nicht, aber das ist so nicht das Ziel der Ulti. Na ja gut, nach der Pistol sah es wieder sehr gut aus. Wir wussten, dass wir jetzt nur noch Hier, guck mal bitte. Wir hm. also die haben, die haben Sky-Ulti, oh. Aber guck mal, wie die Sky-Ulti einfach äh, weg ist, so, plötzlich. Guck mal. Ich bin schon so mit Molly da. Ich stehe da schon so. Äh, ich weiß, lieb. ich erinnere mich. Und jetzt äh, handeln wir das halt guck, okay, jetzt Guck Da siehst bitte. das? Ja, Hallo alle weg. drei tot. Aber die sind auch Double damage die Teile, ne? Mm, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Geht das? Mhm. Die sind Double Damage. Twist hat dadurch alles, er kann alles machen. Oh. aber fett Szene von Twisten. Ne? Aber guck mal bitte, wie du auf Reach spielst. Guck mal die ganze Runde von dir an. Du hältst Molotov in der Hand, jetzt kommt der Execute. Du tötest alle drei Teile, jetzt wirst du besmoked, jetzt bleibst du cool. Da kommt noch eine schöne Mädchen von Twisten, die kommen gar nicht Chance aus. Ist gute Molotov, die sind blind jetzt, weil wir schon zu viert da waren. Er kann deswegen diese drei Phantom-Gesichter machen, er sagt irgendwie einer TP an, du hörst auf niemanden, das Anti-Flash und weißt sogar noch, was der dann da ist, der kriegt ein Gesicht, bleibt jetzt cool. Der kriegt noch ein Gesicht. Und Gesicht, aber der switcht da angeblich raus, mhm. der Typ. Also krasses gespielt von dir, deine Runde, auch wenn Twisten da 3K macht, aber Natürlich. wir waren ich. da auch wieder ready, weil wir hatten viele gute Reads gegen sie. Wir wussten, dass die dort in dieser Szene gerne A enden, also das war auch gute Vorbereitung von unserem Coach und äh, dass wir uns auch so gemeinsam angeguckt hatten. Da waren wir ready und jetzt sind wir wieder zu Dritt B und die sind in der Nähe des Bs. Also in dieser Hinsicht lief es gut. Hm, heiß. Und jetzt Kasper mit seiner hey, Die hatten ja absolut der hat keinen Lynch, Schimmer. Die hatten keine Chance. Boah, der nimmt die mit der Brust an, Alter, als ob er äh, irgendwie Cristiano Ronaldo wäre. Aber, und jetzt kassiert der letzte noch ein Pult. Äh, es war ein sehr wichtiges Game. Tenster war auch ähm, Achter, glaube ich, in EU. Also mhm. es gab auch noch mal viele Punkte. Und äh, äh, nach dem Spiel fanden, also was gut war, weil wir haben direkt nach dem Spiel Alliance gespielt. Und das bedeutet, dass wir sozusagen mit 2 0 relativ leichte Maps, relativ easy noch relativ viel Energie hatten. Und das hatten wir meistens in den äh, Tagen vorher nicht. Deswegen mhm. war das so ein Erleichterndes Gefühl und äh, ja, war einfach cool, dass wir die sozusagen relativ easy geschlagen haben, sehr gut gespielt haben, gute Reads hatten. Leute, ich hoffe euch hat es gefallen, ähm, uns macht das immer sehr, sehr viel Spaß, also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal ein. Wir werden noch sehr viele gute Spiele haben und ähm, ja, die Reactions, äh, hoffentlich gefallen die euch so, wie es uns Spaß macht aufzunehmen, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Große Lieder werden nicht geboren, sie werden gemacht durch stundenlanges Hardcore Gaming ich gehe nicht für mich, ich game für Sie. Transcend Humanity with Omen